Mein Name ist Moritz Diekmann, ich bin Geschäftsführer der Telefonica Next GmbH, einem Start-up, eines Corporates und wir bauen hier mit meinem Team eine Consumer IoT-Plattform in Berlin auf. Wie ich eben gesagt habe, sind wir ja eigentlich beides. Wir sind auf der einen Seite Start-up selber und auch Corporate, aber als Startup up arbeiten wir mit vielen anderen Startups zusammen, denen wir einen Mehrwert bieten, wenn sie auf unsere IoT-Plattform kommen. Und gleichzeitig ist eben dieser Mehrwert mehr als nur unser Startup selber mit der Plattform, sondern eben der große Corporate Hebel über Telefonica zu Millionen von Kunden. Wir haben hier in Berlin einen eigenen Startup Program Manager, der eben die Angebote für Startups aus unserer Plattform heraus koordinieren soll und auf vielen verschiedenen Hackathons, FabLab und so weiter ist. Wir haben auch eigene Formate. Wir alle zwei Wochen einen IoT-Brunch. Und wenn es um Acceleration Services geht, wenn also ein Startup von uns mehr als nur einen gemeinsamen Marktzugang haben will, dann macht das unsere Schwester Vaira, die vor allem in Lateinamerika, aber auch in Spanien einer der größten Accelerator ist und eben Early-Stage-Geld und auch Services wie Training, Büros und Ähnliches anbietet. Zuerst, ähm, Vorurteile gibt es auf beiden Seiten. Die, die Corporates äh, denken, was will ich von den Startups und genau andersrum. Also beide Seiten sollten wirklich offen sein und Spaß auf und Lust auf die gemeinsame Arbeit haben. Der zweite Punkt ist, dass äh, man eher groß denken sollte als klein und das bedeutet dann auch für den dritten Schritt, man soll relativ früh lieber sagen, nein, wir kommen jetzt nicht zusammen, weil beide Seiten Besseres zu tun haben als sich von Meeting zu Meeting zu schleppen, ohne äh, sich gegenseitig in die Augen zu schauen und sagen, hm, passt jetzt vielleicht doch noch nicht.